Welt, seid mir gegrüßt. Ich bin der Held der Steine in Frankfurt am Main, im Herzen von Europa, in meinem wunderbaren kleinen An einem fantastischen Tag und schaut was ich euch mitgebracht habe. Das hier ist Burg Blaustein mit allen Erweiterungen. Die neueste ist die hurde erweiterung Ganz genau so ist es. Nochmal 4500 Teile, knapp für 190 Euro, kommen oben drauf und wir landen bei 21.868 Teilen. Laut der Blue Bricks Webseite, wobei einige Teile übergeblieben sind. Ich glaube, die sind hier nicht eingerechnet. Das ist die Gesamtheit. Äh, knapp 900 Euro äh, kostet das, wenn ihr das alles zusammen kaufen wollt. Zum ähm, jetzigen Zeitpunkt. Es war mal 20 Euro günstiger, weil die Hauptburg, Burg Blaustein, 5200 Teile, 20 Euro teurer geworden ist über die Zeit und liegt jetzt bei 200 Euro. Dazu kommt die Bergfriederweiterung, die Vorburg. Es kommt noch die Saalbauerweiterung und jetzt die Hürdeerweiterung. Alles zusammen ergibt das Mächtigste, was ihr euch nur überhaupt erträumen könnt. Es ist der absolute Wahnsinn und sprengt, das werdet ihr gleich sehen, jede Möglichkeit meines Studios. Denn das ist eigentlich das Ende meines Tisches. Ich habe sie jetzt so halb auf dem Schoß gehabt. Diese äh, Burg hört momentan an meiner Tischkante auf. Und ragt bis hier vorne mit diesem Abgang fast an die Kamera. Das ist unmenschlich, was hier auf dem Tisch steht. Und auch wenn ich wahrscheinlich damit ein bisschen gegen eure Wünsche arbeite, ich hoffe wirklich, das war die letzte Erweiterung für dieses Monstrum. Es ist, es ist, es ist wirklich genug. Wir haben jetzt ein Level erreicht, ab dem es ab dem es surreal werden würde, bauten wir das noch weiter aus. Martin hat einen Wahnsinnsjob gemacht bei diesem Ding. Unfassbar. Ähm, ich werde, ich habe es schon zweimal angekündigt, versprochen, ich schaffe aber. Ich werde einmal ein Live-Video mit diesem Monstrum hier machen. Ähm, ich habe eine GoPro, ich habe eine Endoskopkamera, ich habe die Kamera, ich habe hier mein kleines Mini-Studio. Wir gehen da durch und schauen uns dann einzelne Sachen an. Wir sind mittlerweile bei der Größe eines durchschnittlichen Kleinwagens angekommen und auch beim identischen Gewicht. Das Ding ist nicht mehr zu handeln bei dem, was ich hier mache. Ich habe auch übrigens, nur falls ihr eben Angst hattet und ihr seht hier äh, Spaltmaße und so weiter, ich habe dieses Monstrum auf Filzuntersetzer, ähm, so Filzgleiter gesetzt. Da das Gewicht ähm, in meinen weichen Holztisch sich mittlerweile reinarbeitet. Ich weiß noch nicht genau, welche Art von Video das heute wird. Es ist auch mittlerweile mitten in der Nacht eigentlich, weil ich mit der Hürdeerweiterung nicht gescheit fertig geworden bin. Dazu komme ich gleich noch. Ähm, mittlerweile habe ich auch gemerkt, dass es echt kalt wird in der Nacht und die Heizung hier echt arbeitet. Mein Kopf glüht, meine Ohren glühen, alles. Es ist heute ein bisschen, wir probieren das mal aus, wie das wird. Aber ich wollte darüber sprechen, weil ich bin echt stolz, dass ich das Ding fertig bekommen habe. Guckt euch das mal an. Es wackelt jetzt ein bisschen, wie gesagt, es steht teils auf Filzgleiter ähm, das Ding steht wie die 1 ähm, so ist denn auf eine Ebenen, einen Ebenen Untergrund hat es ist sehr viel Grünzeug drum gekommen und wie ihr mich in meiner vollkommenen Trotteligkeit kennt werde ich sehr viel davon abreißen über die Dauer dieses Videos aber das macht ja gar nichts so und da mal drum rum ihr hört das schöne Filzgleiten ein bisschen Plastikschaben und wieder Grünzeug abgerissen wir kommen irgendwie rum. So, jetzt, das war einmal eine Pirouette. Dies hier ist ein Baum. Das ist so ein bisschen der Running Gag, äh, dieser äh, erfahrung Dieser Baum ist erst auf dem Set, dann bleibt er übrig, dann kommt er inset, dann bleibt er übrig und so weiter geht es hin und her. Wir sind jetzt an den Punkt gelangt, dass der hier draußen bleiben muss. Es wird wohl. Ähm, noch weitere Sets geben, die zu diesem Szenario passen, die man aber separat aufstellt. Ich wäre jetzt auch sehr dafür, weil wir wollen ja, ich meine Blaustein, warte mal, Ach, jetzt mal ganz ehrlich, dicker, gehen mal auf die Seite. Es ist ja so, ähm, Burg Blaustein ist, denke ich, ich, ich mag den Leuchtturm des Astronomen sehr von äh, Blue Bricks auch, finde ich großartig. Ähm, da sollen ja auch Erweiterungen kommen, vielleicht kommt der auf das Level. Aber der ähm, Burg Blaustein ist ist der absolute Knüller. Und es ist das beste Set, was es im Markt überhaupt gibt aus Klimmbausteinen. Ich kenne ich kenn nichts, was auch nur, in die, wie gesagt, Leuchtturm des Astronomen hat Potenzial. Aber das hier ist, was die, das Gesamterlebnis angeht, was die ähm, Detailverliebtheit angeht, was die Bautechniken angeht, ähm, was die Idee dieser Erweiterungsmöglichkeiten angeht, einfach unerreicht. Das preis leistungsverhältnis ist sowieso großartig, insbesondere seit Bluebricks auf go steine umgestellt hat. Das sind keine Bluebricks-Special-Steine. Ich habe noch in der Grundburg und im Bergfried Bluebricks-Special-Steine. Ich glaube sogar schon, meine Vorburg ist Go-Bricks. Will ich aber nicht beschwören. Saalbau und auf jeden Fall Hurtes sind Go-Bricks-Steine. Hervorragende Steinequalität. Es gibt wirklich... Moment... Nee, die Vorburg äh, sehe ich gerade, ist auch noch Blue Brick Special. Da sehe ich die Angusspunkte noch, das sind die anderen. Also, könnt ihr hier sehr gut sehen, das sind, ihr seht es jetzt gerade nicht, aber im Live-Video zeige ich es euch. Das hier sind äh, Go-Bricks-Angusspunkte und das sind die von den Blue Brick Specials. Aber auch die Blue Special-Steine sind über die Zeit so viel besser geworden. Das ist gar kein Vergleich mehr. Ähm, also, deswegen nochmal, für mich, Burg Blaustein ist, ist genial als Konstrukt. Ähm, das ist keine Spielwelt. Ähm, ich habe überlegt, ob ich euch hier mal kurz die ähm, äh, 10.305 äh, von Lego mit ins Bild zerre, aber wo? Wenn Burg Blaustein im Bild ist, ist kein Platz mehr für irgendwas anderes. Dass man die mal nebeneinander hält, vielleicht mache ich das mal in der Werkstatt auf dem Tisch dort. Da kommt die Kamera ja mehr von oben. Äh, das hier ist, ist der Wahnsinn. Es soll keine Burg für Kinder sein, es soll keine Burg zum Bespielen sein. Das ist einfach ein Erlebnis als gesamtes Set. Es ist einfach ein Erlebnis. Und das ist auch kein Set, was ich einfach jemandem empfehlen würde, der Burgen mag. Man sollte schon ein bisschen im Thema auch sein, mit Klemmbausteinen sich zu beschäftigen. Ähm, es ist eine PDF-Anleitung dabei, keine gedruckte Anleitung. Mittlerweile sind es aber Bauschrittunterteilungen. Das heißt, auch Menschen mit weniger Zeit, weniger Platz und einfach, sagen wir mal, die nicht ganz so wahnsinnig sind, können jetzt trotzdem hiermit arbeiten. Das funktioniert schon. Das Konzept, so wie es steht, also nur für die Neuen Zugezogenen, ist, dass man erst eine Burg bekommt. Das ist das Element hier. Mit ein bisschen Berg dazu hier hinten. Das bekommt man als Start. 5.200 Teile äh, für 200 Euro jetzt. Die baut man und die ist großartig. Man kann das Dach abnehmen, man kann das Haus auf der Hälfte nochmal teilen. Es ist voll innen eingerichtet. Die, die Burgwände sind doppelt dick, damit das Außen- und das Innendesign überhaupt nichts miteinander zu tun haben. Man hat diesen tollen Felseneingang. Ja... Hier noch diesen tollen Felseneingang, der von, der von hinten auch in das Haupthaus reinführt. Man hat, ähm, man hat einen schönen Eingang hoch im wunderbaren Innenhof mit dem tollen Brunnen. Es sieht sensationell aus. Burg, mein Video ist ja online. Burgblaustein, es ist ein großer Spaß. Ähm, und da habe ich schon gedacht, das ist ja der Wahnsinn, dass sowas überhaupt geht. Preis-Leistungs-Verhältnis, wie gesagt, sensationell bei allem hier. Äh, großartig. Und äh, dann kam die Bergfriederweiterung. das war der Kollege hier. Der ging auch damals nur etwa bis hier. Und hier seht ihr das hier, das ist auch ein bisschen locker. ist. Das? Ähm, das wird jetzt durchs Dach gehalten, das kann man aufklappen, da kann man in den gesamten Turm hineinschauen. Ähm, ich hoffe, dass beim Bergfried auch mal auf Go-Brick-Steine gewechselt wird. Vielleicht ist es auch schon soweit, kann ich nicht sagen, der ist aktuell nicht lieferbar. Ich hoffe, die nächsten Lieferungen sind Gobriksteine, denn dann würde ich den vielleicht auch nochmal bauen, denn die Bautechniken sind enorm fortgeschritten und die. Bluebrick Special Steine von damals waren an ihrer absoluten Leidensgrenze. Mehr ging nicht. Ähm, das würde ich gerne mit ein bisschen Puffer mal bauen. Wie dem auch sei. Ähm, das kam dann. Das war schon mal sehr gut. Dann kam die Vorburg. Die Vorburg hat hier diesen Block dazu gesetzt. Ja? Das hier unten ist nur dran gesetzt. Das zeige ich euch gleich. Ihr könnt es auch ranheben. Hätte ich hier einen Filzgleiter drunter, wäre das auch hier oben dran. Ja, Ist es nicht. Das liegt, wie gesagt, nicht an der Burg. Das liegt an meinen Filzgleitern. Ähm. Die Vorburg hat diesen Block hier drunter gesetzt. Dadurch ist die gesamte Burg gewachsen. Man hat unten eine große Platte gebaut und hat dann ähm, Burg Blaustein mit dem Bergfried, ihr müsst immer aufeinanderbauend alles haben, draufgesetzt. Dadurch ist die Burg massiv gewachsen. Dieser gesamte Holzvorbau kam dazu. Dazu noch... Hey, Freunde, da Nacht, ehrlich, das ist... Also wir haben... Das Ding wiegt mehr als der durchschnittliche deutsche Grundschüler. Ähm kam das ja das dazu mit diesem Tor hier auch noch nicht mit diesem Dach das ist jetzt ein anderes ähm, das kam dazu und einem ähm, einem schönen Eingang etc das war sehr sehr nett äh, 200 äh, ja wieder alles kaputt gemacht weil ungelenk um irgendwo gezogen egal repariere ich gleich ist mir schon zum zweiten Mal heute passiert ähm, danach kam mm, jetzt habe ich euch auch gezeigt jetzt verliere ich auch noch Dinge egal Danach kam der Saalbau dazu. Das war dieser Block hier und hier unten der neue Felsen wirklich großartig mit einer tollen Kapelle hier. hinten. <lacht> das, ist ja, das? hier kam alles dazu. Wunderschön gestaltetes das Video. Das kam erst vor kurzem. Das Video ähm, dazu ist ja ist ja auf jeden Fall noch da äh, hervorragend. Und jetzt kam die Hürde Erweiterung dazu. Hürde Erweiterung hat noch mal was gemacht. Äh, es sind nur nur nur ähm, 4400 irgendwas Teile. Ähm, da haben wir diesen äh, bis hier, sagt mein Monitor, bis da, wo dieser Spalt ist. Bis dorthin, das seht ihr drumherum, haben wir jetzt nochmal aufgestockt die Burg und die gesamte Burg wieder dort oben drauf gesetzt. Ähm, dadurch ist es nochmal wahnsinnig mächtiger geworden. Das, das Drücken jetzt hier, wenn ihr, das so, wenn ihr das so seht und ihr sagt, okay, äh, ja, was ist es? Hier seht ihr es ziemlich gut, ich komme mal wieder rum. Ich mache es noch ein paar Mal heute. Deswegen die gerade Ganz ehrlich, mein Tisch hätte mir das sehr übel genommen, wenn ich das jetzt immer mit dem Plastik direkt auf Holz gemacht habe. Dieser gesamte Weg hier ist jetzt auch neu dazu gekommen und auch der Platz für den Baum wieder ist wieder dazu gekommen. Nur der zweite musste leider weichen. Ähm, dieser gesamte Aufbau ist jetzt dazu gekommen. Das heißt, wir haben eine Höhe. Ich glaub, äh, sechs Steine sind es, glaube ich, äh, die dazu gekommen sind. Äh, das ist unfassbar und das lässt diese Burg. Wahnsinnig groß wirkt. Also, sie war schon vorher verrückt, aber 22.000 Teile, das ist unfassbar, was hier los ist. Das jetzt dazu gekommen und das macht 70, 80 Prozent der Masse und der Teile aus von der Erweiterung. Nur, dass sie aufgestockt wird. Dazu, ihr könnt es nicht sehen, sorry gibt es ein neues Dach für den Bergfried und der ist auch in der Höhe wieder ein Stück gewachsen. Das seht ihr so ein bisschen hier, was sehr cool ist, weil der Bergfried fand ich, nachdem vor allem die Saalbau dazu gekommen ist, die Saalbauerweiterung, war mir der Bergfried ein bisschen zu schmächtig. Und jetzt hat er wieder eine gewisse Üppigkeit. Das quält mir sehr, sehr gut. Das dazu gekommen und dann tatsächlich die Hürde. Und nur mal ganz kurz, ich möchte da nicht eine... Ah, geschichtsstory äh, äh, hier jetzt abgleiten. Äh, das video wird wahrscheinlich sowieso einfach schon zu lang nur weil ich einfach viel rede über die mächtigkeit das ist eigentlich die Hürdeerweiterung. erweiterung es geht tatsächlich hier um das hier drum rum ich ähm, hier und da wir haben ja auch hier am haupthaus haben wir auch noch angebaut Das hier äh, die burg ist auf jeden fall wehrhafter geworden es ist eine modernere burg das sie moderner geworden das haben wir schon bei der saalbauerweiterung gemerkt das coole ähm, an der hole ich kann euch das ja mal zeigen man kann das eigentlich... oder Möchte ich das mal hier? Das ah, ich glaube hier. Das kann man abnehmen. Das ist die Hürdeerweiterung. Und die ist hier mit diesen ähm, 1x1-Bricks rund entworfen. Ähm, der Vorteil ist halt, dass man jetzt diesen Wehrgang hier hat, der relativ breiter ist, Maßstab Und man kann sich natürlich dann hier vorstellen, dass hier allmöglich Zeug runtergeworfen worden ist, falls hier irgendein ein Spitzbube versucht hat, in diese Burg einzudringen oder sie anzugreifen. Und dann hat das geklappt und... Wir haben, ähm, ihr seht das sehr gut, äh, wenn ich habe, wie gesagt, noch mal in mein äh, Saalbau-Video geht, seht ihr das an, dem, an der Saalbau, ähm, äh, an, an dieser Ecke, an dieser Saalbauwand, die einmal eins Löcher schon vorhanden waren, in die jetzt hier diese Hürde-Erweiterung einfach angesteckt worden ist. ist großartig. Das ist einfach, ist einfach großartig. Ich mal was kurz. Großartig. Und funktioniert. Und jetzt komme ich noch mal zu einer Sache. Übrigens, das hier das hier bleibt über, wenn ihr fertig seid mit Burglaustein. Und ich habe nicht alle Ersatzteile ähm, behalten. Das hier übrigens ist der Dorn. Den baut ihr in die Grundplatte am Anfang. Und der steht da drin. Und an diese Stelle, sorry, das war laut, an diese Stelle ähm, gehört der Brunnen der hier im Innenhof ist. Das heißt, das Ding peilt ihr mit dem Brunnen an, setzt es drauf und das Ding versinkt praktisch komplett im Brunnen. Das ist die, das ist die Höhe, die verbaut wird. Und das Stückchen, das könnt ihr dann mit spitzen Finger aus dem Brunnen rausziehen. Und dann ist es, wie es sollte. Also das ist euer Peilstab sozusagen. Funktioniert da man frei. Wir haben viele große Platten auch übrig. Wir haben wahnsinnig viel Graszeug übrig. Alles Mögliche bleibt übrig. Aber nur ähm, als... als, als Problemstellung sozusagen. Äh, bevor ich nochmal, ich muss nochmal was hier, mal nochmal stärken. Das Verluste im, Erd, im Erdmännchenreich. Ähm, das ist unsere wunderbare 2022er Weihnachts-Special-Taste, die die Ehrenfeder entworfen hat. Vielen Dank. Dafür gibt es bei Gadgets aktuell dazu während des Sales, ähm, bei äh, größeren Einkaufen. Und ich hatte jetzt auch ein paar bei mir ähm, im Store hier, die dazu gekommen sind. Auch jetzt noch die drei Tage vor Weihnachten. Alles schmeckt besser aus der Heldentaste. Herr ja, Pass auf, bevor ich jetzt gleich nochmal hier auf diese äh, Grundkonstruktion äh, zu sprechen komme. Zu Burg Blaustein. Ähm, gibt ja was, was mich stört, selbstverständlich. Es ist so, das Set ist grandios. Aber ihr bekommt die Burg Blaustein. Und ich habe damals aus der ersten Lieferung direkt eine gekauft. Habe sie aufgebaut und euch gezeigt. Ähm, da sind Teile übrig geblieben, wie bei Blue Bricks, immer Teile übrig bleiben. So, Dann kam die Bergfriederweiterung. Um die Bergfriederweiterung anzusetzen, äh, die ersten, ihr könnt euch ja, wenn ihr bei Bluebricks registriert seid, die Anleitung einfach runterladen. Die ersten Seiten der Anleitung handeln davon, was ihr alles abbaut. Dann baut ihr einiges ab und äh, schafft dann Platz, um den Bergfried anzubauen. Und manche von diesen Teilen, die ihr abbaut, werden dann auch in diesem Gebäude direkt wieder verwertet, woanders. Passiert. Es bleibt aber was übrig, packt das in eine große Tüte und legt es nicht zu weit weg. Denn dann kommt die Vorburgerweiterung. Wenn die Vorburgerweiterung da ist, sollt ihr wieder ganz viel abbauen. Bei der Vorburg sehr, sehr viel, was ihr abbaut. Ihr baut ja den, den, gesamten, den gesamten Mauerbereich vorne weg, weil da kommt ja die Erweiterung dran. Das legt ihr alles wieder auf die Seite. Und dann mit den neuen Teilen der Vorburg plus welche aus den alten Teilen baut ihr dann wieder weiter. Gleiches Spiel dann nochmal bei der Saalbauerweiterung und jetzt nochmal bei der Hürde. Bei der Saalbauerweiterung war wahnsinnig zu viel dabei. Ähm, bei der Hürdenerweiterung habe ich, würde ich sagen, weswegen ich jetzt auch mit, mein, mit meinen Zeiten komplett über alle meine Grenzen hingegangen bin, es hat mich genervt wie wahnsinnig, ähm, braucht ihr Teile wirklich von, vom Anfang wieder. Und ich habe die Teile über diese acht Jahre, die, die jetzt bei mir rumlagen, halt irgendwo verteilt. Und wenn ihr dann äh, die nicht direkt da habt und es wird euch in dem Bauschnitt auch nicht angezeigt, ist es jetzt ein Teil, was in dem neuen Bauschnitt war? Oder ist das vielleicht eins, was ihr hättet mitnehmen sollen? Da habt ihr noch eine Gesamtliste, was ihr hättet haben sollen. Ähm, sucht ihr euch einen Wolf. Und in meinem Fall bin ich dann halt immer in mein Lager, habe dann nochmal geguckt. Also seid schlau. Ich glaube, jeder vernünftige Mensch außer mir hat auch seinen Bautisch dort, wo sein Lager ist. Aber ich habe halt hier mein Studio und ich wollte das Ding aus sinnvollen Gründen danach nicht nochmal transportieren müssen, wenn ich fertig bin. Habe ich gedacht, ich baue das Ding hier, das wird schon passen. Nein, es hat nicht gepasst. Ich bin für so viele Teile wieder weggegangen und habe dann eine Liste angefangen und habe es dann versucht etc. etc. Also wirklich. Ich weiß jetzt nicht ganz ehrlich, ich kann über die Preis-Leistung mich nicht beschweren bei diesem Set. Die ist wirklich hervorragend. Das Verhältnis ist ein Traum. Trotzdem glaube ich nicht, dass es am Ende an diesen 100 Teilen liegt, ob die noch reingeschmissen werden oder nicht. Ähm, dass man jetzt hier irgendwie eine Entspannung reinbringt. Oder dass... Und Bluebricks vielleicht nochmal für 5 Euro ein Set macht, wo man sagt, okay, das sind die Teile aus den ersten drei Erweiterungen und äh, ihr habt sie halt nicht mehr, meine Herren. Uh, und, und hier sind sie nochmal. Vielleicht habt ihr mittlerweile einen Mock damit gebastelt oder sowas. Und ist, es ist wirklich enervierend. Also es hat, mich, es hat mich ernsthaft genervt. Wirklich. Und ich habe so viele Teile. Es hat mich trotzdem genervt. Nein, zwei Teile habe ich auch einfach nicht mehr gefunden. Und ich hatte exakt dieses Teil nicht in der Farbe. Und dann ich gesagt, es ist mir doch so egal. Und habe das dann reingeschmissen, dann in hell statt dunkelgrau oder in äh, schwarz statt ähm, äh, dunkelbraun, was auch immer. Ähm, deswegen an der Dachkonstruktion habe ich zwei, drei Teile farblich getauscht. Die Teile sind identisch, aber farb, farblich habe ich getauscht, weil es einfach nicht geklappt hat. Und ähm, ich hätte wirklich sehr, sehr gerne, dass das ähm, nochmal beigelegt wird. Oder separat zu erwerben ist. Ist völlig okay für mich. Oder macht dann halt... Ähm, 185 Euro oder 195 oder 200 Euro, schmeißt aber einfach nochmal den Sack der Teile dazu, weil das war zu viel. So, äh, das sollte nur mal kurz gesagt sein, äh, weil es mich echt genervt hat und es hat die Bauerfahrung äh, negativ beeinflusst und das finde ich schade, weil das Set ist grandios. Es ist wirklich grandios, das wollte ich gesagt haben. So, das jetzt mal ähm, äh, als, als Abschluss meiner Mozzerei. Jetzt wollte ich nur noch ähm, über äh, sensationelle Dinge sprechen. Und jetzt muss ich nur den richtigen Punkt finden. Und ich hoffe, das tue ich, ähm, wenn ich hier was rausrupfe. Ja, ach, das war der richtige Punkt. Es ist es ist, ein es ist, es ist Busy-Bild. So, und ich zeige euch das mal so. Das hat jetzt äh, theoretisch geklappt, wie es sollte. Aber es ist nicht ganz der Plan. Aber das macht überhaupt nichts. Ich habe ein bisschen mehr oder hier an der einen Stelle sogar ein bisschen weniger... Äh, abgerupft, als ich als ich wollte, aber das ist egal, ich will es euch nur mal zeigen. So, das ist so ein Seitenblock der Hürdeerweiterung. Ähm, ihr seht, wie der gebaut ist mit Technik Bricks und mit Technik Liftarmen und danach wird er seitlich natürlich kräftig bebaut und dann begrünt. Das sind die Sachen, die ich immer abrupfen kann. Ich habe jetzt hier um die Ecke herum und hier um die Ecke herum blöcke nicht mit abgerissen das zeige ich euch gleich aber ich wollte euch mal sagen das hier ist etwa die größe die ihr viermal am anfang baut das sind mächtige teile das sind viele teile und hier jeweils die punkte die unten hineingreifen. jetzt ganz kurz ich brauche nur ein bisschen platz das ist ein echtes problem hier seht ihr auch noch die spitze jetzt kommen wir nämlich ein bisschen grünzeug ist wieder abgefallen so gehört sich das und jetzt kommen wir einmal herum Eine Sekunde, es, wie gesagt, größenmäßig sind wir, also Level absolute Wildheit, da sind wir angekommen. So. Und jetzt seht ihr hier unten diese Konstruktion. Jetzt kann der Baum hier auch noch ein bisschen weiter weg. So. Und jetzt seht ihr die Konstruktion und hier unten seht ihr, da hinten ist auch ein Filzgleiter, das sind jetzt diese neuen, die neuen Stützen, auf denen das steht. Da könnt ihr auch drunter greifen und daran die Burg festhalten, jetzt, dass ihr sie tragen könnt. Und ihr seht, hier sind die nächsten. Das habe ich eben abgerupft. Das hier, das kann man auch bewegen, das sind Balljoints. Und diese Balljoints, glaubt mir, halten. Und die halten richtig. Es sind nur zwei Balljoints, aber die halten, die halten alles. Und damit sind diese vier Rahmen jeweils festgehalten. Immer mit zwei Balljoints an jeder Ecke. Und das hier seht ihr, da wackelt jetzt hier das ganze Ding bis zum nächsten Balljoint. Und dann geht es da auch wieder ab. Und dann könnt ihr jetzt theoretisch diesen Rahmen einmal rundherum abziehen, wenn der nicht so ineinander gezackt wäre, sodass sie halt doch gut zusammenhalten. Und das ist, ein, das ist eine geniale Idee. Ja? Ähm, keine Frage, ich habe jetzt nur hier unten drunter zum Beispiel sind wieder meine Filzgleiter, deswegen habt ihr hier jetzt diesen Flex nach unten, der sein kann. Aber ich kann es sonst auf dem Tisch hier nicht bewegen, dann hätte ich euch nichts zeigen können. Hätte ich mir einfach nur... Jetzt habe ich das auch hier hinten gelöst. Ha, hervorragend. Moment, kann ich euch das zeigen? Geht es hier ab oder will es nicht? Ich glaube, es will nicht. Ah, Freunde, das ist das ganze Grünzeug, was hier abgeht. Aber das kann ich euch jetzt mal gut zeigen. So, jetzt habe ich nämlich mal ein größeres Stück erwischt. Moment, den ein bisschen weggeschoben. Ja, gleite mal weg, du lieber Filz. So, Jetzt seht ihr das hier mal auf beiden Seiten. Das ist eines der größeren Stücke. Und das ist hier dieser, diese ball -Join verbindung und da, da habt ihr dann die, diese, das ist die Eckverbindung. Die kann man leicht anwinkeln. Und dann passt das. Und das hier sind die Elemente, hier mit netten Pilzleinen und so. Ist das nicht lieb? Ich finde das sehr lieb. Und das wird hier drunter geschoben. Und genau die gleiche Geschichte natürlich auch hier drüben. Und das wiederum hier angesetzt. Ja? Großartig. Und ich bin so froh, als ich gehört habe, dass diese Hürdeerweiterung, wiederum ähm, eine, eine Erhöhung der Gesamtburg mit sich bringt, hatte ich wirklich arge Bedenken. Äh, wie ich es schaffe, diese Burg da drauf zu setzen, äh, dass die dann auch wirklich passt. Und so ging es wirklich gut für mich. Es hat einwandfrei funktioniert. Ähm, dass ich das so ansetzen kann, ist toll. Das Grünzeug rasiere ich ständig aus Versehen ab. Das passiert. Aber jetzt, wenn das weg ist, kann ich mit der Hand tatsächlich unter die Burg greifen, kann dort ähm, diese... Das sind Elemente, aus denen man einen Rumpf von einem Flugzeug baut, zum Beispiel auch. Die kann man jetzt wirklich packen und kann diese Burg gescheit und kontrolliert heben und wegtragen. Und dann auch irgendwo wieder absetzen, ohne dass sie einem dann auf den flachen Händen steht, und man wieder nicht weiß, wo man hin soll. Also es ist großartig. Tatsächlich an dieser Stelle, ich werde, ähm, ich werde es schaffen. Wir haben jetzt auch die Feiertage, die sind zum Basteln da. Ich werde es schaffen, tagsüber live zu gehen. Ähm, und wenn es um Bausteine geht, mache ich das ja auch sehr gerne auf YouTube. Ähm, und äh, nicht drüben auf Twitch, aber da machen wir ein bisschen, mit Sicherheit auch wieder ein bisschen mehr. Ähm, und dann werde ich euch ähm, ein paar Details zeigen können, äh, was hier genau vor sich geht. Auch hier oben mit diesem, mit diesem Dachaufbau, der aber fest ist. Also das ist ja das ist ja neu dazugekommen. Es, äh, es ist aber fest. Und dementsprechend, ich kann diese Burg nicht in die Kamera kippen. Das, das, das geht einfach nicht. Und... Ähm, Deswegen kann ich hier mehr oder weniger nur drüber reden. Aber tatsächlich sei es gesagt, ähm, wenn die Grundburg mal wieder vorrätig ist und ich finde es ein Trauerspiel, dass sie nicht lagern das ist, ein Trauerspiel, es ist mir auch nicht begreiflich zu machen, äh, wie es sein kann, dass das nicht die, die, ich hoffe, es ist die Top-Priorität, es kann nur sein, dass irgendwelche Teile fehlen. Ähm, diese Burg muss verfügbar sein. Das, das, das geht gar nicht anders. Das jemandem vorzuenthalten, der sich zutraut und der Lust darauf hat und äh, genug freies Kapital ähm, und Wohnraum, ähm, der, der, dem sollte man die, die Freude, wie gesagt, nicht, äh, nicht entziehen oder nicht gönnen oder was auch immer. Ähm, da muss man ran, da muss man den Spaß haben. Ich hatte einen wahnsinnigen Spaß mit diesem Set. Ähm, und wenn ihr alles auf einmal kauft oder jetzt neu startet, wirklich denkt dran, legt die Teile beiseite in eine große Kiste mit riesigen äh, Zeichen drauf, dass ihr wisst, dass da eure Ersatzteile drin äh, sind, damit ihr einfach sauber durchbauen könnt. Ähm, das macht den das macht jeden Unterschied äh, tatsächlich. Und dann habt ihr Gaudi einfach wirklich ungebremst. Die ganze Zeit es ist es ist ein, es ist ein, ein, äh, ein großer Spaß. Und äh, jedes äh, die Gesichter von den äh, Leuten, die mich hier am Bauen sehen an dem Ding und reingekommen sind, kann, also das war unglaublich. Dieses, es begreift niemand, was hier los ist, wenn man das nicht wirklich mal vor sich sieht. Sensation. Und ich hoffe, ich kann das mit, wie gesagt, äh, Nahaufnahmen und nochmal anderen Sachen ähm, nochmal ein bisschen für euer, euch näher bringen. Ich glaube, das wird grandios, ganz sicher. Also, äh, ich hoffe, ihr seid wenigstens ein wenig informiert, wenn es auch nicht mit Bildmaterial bisher äh, geschehen ist bei mir. Zumindest konnten wir mal drüber reden. Ich habe es fertig gemacht, dementsprechend habe ich jetzt einen sehr, sehr guten Eindruck davon und es kommen mit Sicherheit noch mehr Details dazu. So ist es. Ähm, ich wünsche euch eine großartige Zeit, habt sehr nette Leute um euch und bis bald.